Mein Name ist Patrick Rettenbacher, ich bin von der Firma Premedia und bin zuständig für den Bereich der Marketingtechnologien im Sales. Das ist mein erstes Mal auf den Print Days von Werk 2 und spontan würde mir es einfallen als Besonderes am Print Day, zum einen die sehr qualitativ hochwertigen Vorträge und zum anderen die Event Location hier im gesamten Landschaftspark. Primedia und Werk 2, wir haben da schon eine langjährige Partnerschaft, haben da auch schon viele Projekte erfolgreich umgesetzt und was das jetzt genau für uns bedeutet, wir sind da auf einer gleichen Augenhöhe unterwegs und es macht sehr viel Spaß, dass wir mit Werk 2 und mit der Print Group zusammenarbeiten. Musik